Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 81 auf. Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU, der SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und der FDP betreffend keine indirekte Anwendung kuvetischer Gesetze in Deutschland, die im Widerspruch zu unserer offenen Gesellschaft stehen. – Drucksache 195456. – Redezeit fünf Minuten. Das Wort hat Okay, wunderbar. In welchem Ausschuss? Ina? direkte Abstimmung. Ich will gleich abstimmen. Das ist toll. Also gut. Meine Damen und Herren, wer kann diesem Antrag, wie er hier steht, zustimmen? Danke schön. Wer ist dagegen? Stimmenthaltungen? Einstimmige Beschlusslage. Damit ist der Antrag angenommen. Vielen Dank dafür. Dann stelle ich fest, dass wir festzustellen haben, der Top 34, betreffend Vogelgrippe und die Auswirkungen auf die Rassegeflügelzucht soll abschließend im ULA behandelt werden. Alle anderen Punkte werden vereinbarungsgemäß im nächsten Plenum überwiesen. – Vielen Dank für die Mitarbeit. – Schönes Wochenende. Bis demnächst. – Alles klar. – Schönes Wochenende. Mach's gut.